Äh, diese diese, diese geile Leiste, dass ich das da unten alles unten, dr unten hab. Das, das ist cool. Das, das... Ich weiß nicht, welche Leiste du meinst. Äh, ah. wenn ich im LKW reingehe, dann die navigation ding Ah, da ja. da unten. Shiori fand das jetzt nicht so geil, aber ich find's eigentlich mega. Ja, der ist auch ein Hater. Also, der ist ein Hater. Och, nee. Ich hab mich gerade aus Spanien nach Toku abschleppen lassen. <lacht> Für 80.0 wegen, wegen deinem Auflieger. Für 80 tausend. <lacht> das ist schade. What the fuck? Was was, was soll das? Och <lacht> man. Wieso ziehen die mir denn 80 fucking tausend dafür ab? Das ist doch ein Joke. Aber ein schlechter. Dick. <lacht> Och. Och, dass das jetzt aber. Das ist jetzt gar nicht wild. Also. Also, das ist. Das ist echt dick. Das, ist so das muss man sagen. Ist es eigentlich möglich, dieses oh. Ding richtig äh, mit äh, nach hinten einzupacken? <lacht> Probier's. Hat das es, es irgendjemand schon mal auf dieser Welt geschafft? Ich glaube nicht. Moin, Chioli. Ich glaube echt gesagt auch Moin. Hm. Abst. Ja, dick, Mensch. Ja, genau der kann mir doch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, sich wegzuhalten hier. Und jetzt kommt trotzdem am Donnerstag immer diese scheiß Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Ja. Ich will das nicht. Ich will keine Schule haben ich hol mir jetzt was zu essen, ich habe Hunger. Sauer. Und hungrig. Bei mir zeigen sie alle Gelbern. Vielen Dank, lieber LKW, fürs Reinfahren. Langsam so Bitte, bitte. Leute. Warum? Warum? Ist schon wieder Mückensaison. Ich bin letztens rausgegangen und mich hat der Schlag getroffen. Nee, eigentlich hat mir der, hat mir ein Stachel von der Mücke getroffen. Da waren sie wieder. Überall. Was soll das? Ich noch keiner. Wer, wer hat diesen Kackvieh noch erlaubt, schon im Mai hier Hätten die im schon Ziem da. Die nicht noch in ihrem Bau bleiben können. Äh, Sind schon da. Ja, da ich ich, ich finde das einfach extrem scheiße von denen. 2,18 Euro. Das ist ja auch das ganze Jahr da und wir müssen sich ertragen. Das finden wir auch nicht super. Nein, also. müsste eben nicht. Oder zu einem ah, Da bist du neben mir. Wo oh meinst du? Na? Moin. Da ist ja auch ein lang. Ja, ich habe einen sehr lang. Weil dein LKW ist einfach an sich dicker. Ja, ich hab' da noch so komische Luftdruckflaschen da hinten dran. Keine Ahnung, für was die sind, aber. Oh. Dadurch bin ich noch ein bisschen. Also länger. Ist bei mir, ich habe bei mir die längste Ausführung sogar. Ich muss, ich, ich muss aber tatsächlich auch sagen, ich finde das extremer Hate von Mattas dass er einfach schreibt, wie viel, wie viel Beleuchtung willst du an deinem LKW Delatium, ja. Also ich finde das jetzt nicht übertrieben, ja, so. das ist doch überhaupt nicht viel Beleuchtung. Ja, das sind weiß. doch überhaupt nicht viele Schweinwerfer. Ziemlich hässlich. Absolut hässlich. Ey, ja, geh, bleib weg, das ist viel zu laut. Schenk ein! Okay. Dann mach dann mach, mach das dumme Ding aus. Alter, das ist so laut. Ich weiß. Alter, ich, ah, das tut mir halt echt weh, Ohren. Haha, <lacht> dann mach halt den Sound leiser. Ja, aber mein eigenes ist so leise. Erst jetzt bei der Arbeitsagentur Richtung Weg, dort wo wir hin müssen. So. Wieso fährst du gerade durch mich durch? Wieso fährst du gerade durch mein Führerhaus? Ich war gerade im Menü, deshalb konntest du überhaupt erst in mich reinfahren. Ui, das fühlt sich aber auch schon cool an. Jetzt muss ich, jetzt muss ich hier, jetzt stelle ich mich hier schon wohl. Ich habe eine ultra gute Idee. Glaube ich dir nicht. <lacht> ein Drecksack. Aber über alle Spuren, jetzt kommst du gar nicht mehr vorbei walkie, oh, was machst du für... du Dickmensch? <lacht> ich blockiere jetzt hm. selber die Straße. Einfach anfahren. Ihr seid aber schon slow, oder? Warte. War ja aufgewartet. Da ist ein Auto. Vielleicht nicht mehr. Ja, ist geleckt. Kannst du mal aufhören? Ja, ich da, bin da. da Hallo. ist ein Auto, habe ich doch gesagt. Ach du dick Mensch. Ja, da war ein Auto, was ich ausweichen muss. Das stand direkt vor du mir. Oh dick! Nein, du bist einfach dick, weil du, ich LKW -Schaden. Du, du nicht zuhörst. 4% LKW-Schaden. Was macht die denn da? Ja, wenn du nicht zuhörst... keine Ahnung, was er Oder macht. Was dort vorne, lol. Ich dachte, das wäre irgendeine komische AI, die mal wieder Scheiße baut. Ja, er macht schlangenlinien und er ähm... Er ist dumm. Er leckt auch noch ein bisschen. Richtig, ich muss laggen. Bin ich nicht viel. Da ist Kannst eine Ver du nach links fahren? Nein, da ist eine Verengung gerade. Danke. Da ist eine Verengung, du dick Mensch. Hey, wo, ist wo ist eine Verengung? Bist du links? Bist du blind? Ich bin rechts. Ich sehe keine Verengung. Da war gerade links eine kleine Maustelle. Oh, schaden? Easy win. Ich setze mich mal eben kurz zurück. Ja, ich fahre auf roter Straße. Ja. Also Straße, die ich noch nicht erkunden habe, Okay, okay. ich lebe noch. Also, was okay. machst du da? Ihr Hallo, ich bin noch? immer noch hier. Ich, ich sag komm, dir, bin ich, bin ja, ich, ich bin noch hier. Ja, ich komme da vorbei. Ich bin immer noch hier. gut. Schön, dass ich vorbeikomme. Ciao, <lacht> <lacht> <Go>, Leute. <lacht> <Das> ist ganz... <lacht> das ist jetzt schon schlecht, würdet ihr schon von euch behaupten, oder? Ja, irgendwo Rocky hat mich getötet. Ja, ich wollte ein bisschen Chaos stiften. Ja, aber du hast bei jedem Chaos gestiftet, außer bei dem, wo es ankommen sollte, nämlich mir. Nee, das war eigentlich schon gefolgt gerade. Nein. Na, du bist ein bisschen zu so slow. Ja, ist eh, so. ist so. Es ist wirklich so. Es ist minimal. Es ist wirklich so. Ah, scheiß. Was fährt denn? Was, was, was machst du denn? Du da. Ich beruf mich jetzt auf den eierten und sag ich will no longer go for okay. Ja toll und ich, steck, ich stecke fest. Ich auch. Ich fahr da mal weiter Leute. Also ich hab, ich, ich ich hab gebremst, weil ich eigentlich gedacht habe, dass du einfach einlenkst und mich dann abräumst. <lacht> ja toll. Ja, nee, ich hab auch noch ein Aber dass mir dann hinter einer reinfährt, kann ich nichts gegen machen. der Aufenthalt in Lati, Reitikum Grundreise 60 rund so oh, ja mein Auto mein mein LKW in die Wand gehauen. Passiert. Würdest du schon von dir behaupten, dass du dick bist? Nee, ich bin ja nicht in die Wand gefahren. Och nö, jetzt ist... stehen die an Wir wollen 40.000 Einkommen. Holy. Egal, Geringverdiener. Yvonne P ist im Level aufgestiegen. Krasse Yvonne P. Minus Technet minus 50 Euro, der ist es. Der ist es. Yvonne P ist zu vergessen. Würde ich hier entlassen. an deiner Stelle den so. Ich habe extrem Angst vor dir. <lacht> ja. Wieso? Ja, das Och, weiß sie auch nicht ganz warum. Hier ist aber auch jeder ab der Rot. Oh, mal gucken, mal gucken, wann ich auf die wann ich die Spur wechseln kann. Bist du auch auf der falschen Seite? Nö. Ich bin gerade noch zurückgewechselt. <lacht> <Ich> <lacht> schade hätte ich nichts sagen sollen. hoffe, du musst einfach mal still sein. Kommt da gerade von hinten Chioli? Was habe ich dir eigentlich getan? Was habe ich dir eigentlich getan? <lacht> Junge, Was ist ich passiert? bin falsch herum. Ich bin falsch herum, Junge. Ich liege nicht nur neben der anderen Seite, nicht nur auf der anderen Seite der Straße. Ich bin auch noch falsch komm herum. Komm mal zu dir rüber. Warte kurz. Ich will mir das Spektakel anschauen. Ich komme jetzt wieder. Wir kommen jetzt weiter. Das kannst du vergessen. Hab ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich bis zum FFHHR nicht mehr kann? Na <lacht> ja gut, Ausschussverfahren war ja hier schon. Ah, Gang. okay, das war... Das kannst du vergessen. Wie was Auftrags kann ich vergessen? Der Auftragskiller ist jetzt bestellt. Also, im Wenn es nur das ist, wenn es nur das ist, ist ja alles gut. Ah, welch, und welch du hab ich habe auch Schokoko-Pudding Ja, den esse ich eh schon nicht mehr. Würde ich jetzt auch behaupten. Oder Müsli-Entzug, noch schlimmer. Ja, bald wirst du mir auch noch sagen, du wirst gleich unter Fleischentzug gestellt. Dann wäre ich aber sehr <lacht> traurig, oder? Also... Muss ich sagen, also Fleischentzug wäre echt hart. So als Vegetarier. Es will talk, der Nokia-Sound. Also das. Also das Einzigste unter welchen Entzug du mich stellen könntest, per Hafermilchentzug. Lost? Da wäre ich wirklich. Scared. Was? Lost? Warum Lost? Nee, die Latzung. Warum Lost? Jawohl, dann könnte ich immer noch Hirsenmilch trinken. Oder wenn es ganz. Milch Oder. Wer, wer... ja, das ist kein, das ist keine Milch, das ist keine Milch, das ist ein sogenannter. denke, das Wort Milch im Namen? Nein. Das ist, keine, das ist nämlich auch keine Hafermilch, sondern es ist ein Haferdrink, weil sich etwas nur als Milch bezeichnen kann, wenn es von einem Tier kommt. In Alles, das Wort Milch im Namen hat, ist jetzt ab jetzt ohne die Definition Milch. Ja, aber das Wort nein, hat das Haferdrink Hafer, Hafer, hat nicht das, nicht das Wort Milch, Milch enthalten. Könnt ihr mal leise ja. sein, ich, ich glaube mein, mein Handy klingelt. Oh, Dick. Naja Leute, ich bin da noch auf. Tschüss. Also wow. ich sehe dich nicht. Hier ja, abgeben. Ich hab schon abgegeben. Wie? Ich hab, ich hab schon abgegeben. Oh. Ich dachte ja. eigentlich, hatte ich hätte genug Zeit, um hier noch ein bisschen was zu erkunden. Nö. Ganz ist trotzdem. Ich gehe jetzt, weil ich absolut keinen Bock mehr auf dich hab. Weil ich dich extrem hasse. Sauer. Also. Tschüss, du dicker Scheiß. Dick